Bevor das Video beginnt, möchte ich mal zwei Sachen loswerden. Im letzten Video, Mord Play, war ein ziemlich großer Teil ungewollt drin und es war halt ein ziemlich peinlicher Schneidefehler von mir. Und irgendwie ist das Video reingerutscht oder die Stelle ohne dass es sollte. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen langweilig geworden mit einem Video und zwar sieben Minuten lang. Schaut einfach in die Kommentarfunktionen bei dem Video, dann wisst ihr, was nicht drin sein sollte und wo ihr dann wieder mit was Lustigem rechnen könnt. Als zweites, ich suche derzeit jemanden, der mir vielleicht ein neues Profilbild für YouTube macht. Denn so cool mein jetziges ist, oder so gut wie es mir gefällt, es wird langsam echt langweilig und ich möchte denjenigen, der es gemacht hat, nicht damit belästigen. Und falls jemand Interesse hat, dann kann er sich gerne mal bei mir melden, einfach in der Kommentarfunktion oder per E-Mail, ist mir eigentlich relativ egal. Den können wir mal sprechen, äh, ob er mir vielleicht eins machen möchte, je nachdem. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Video. Also im Gegensatz zu dem Thief Simulator von den, soweit ich weiß, gleichen machen besser. Vom Look her. Gut, ich würde, glaube ich, keinen Schlüssel in der Toilette machen. Oder in die Toilette machen. Oder in der Toilette aufbewahren. Ha. Now that's an interesting place. Look up. Die Towers, de la das ist eine Sexgruppe? Aber, was ist mit dem? So viel Problem. Bin noch einfach. Hm. Wo oh, könnte der Drop sein? Oh, man sieht den so auf der... Oh man, ist ja langweilig. Egal. Muss ja aufpassen wegen Cops. Hey, come over here, pal. <laughs> He's He's running, running away, running. Quick, get him. Away. him. Away. Nine. <lacht> ich kann nicht nach rechts gucken. Hey, was ist denn das gerade? Ich würde jetzt gerne rennen, aber ich kann halt einfach nicht entkommen, glaube ich. Okay, jetzt äh, bin ich abgefuckt. Jetzt war ich so abgefuckt davon, dass ich verloren habe, mit, bei der Verfolgungsjagd, weil ich mich nicht richtig umdrehen konnte teilweise auch. Okay, gut. Es war nicht nur deswegen, aber es hat nicht gespeichert, ich muss nur anfangen. Ey! Stell dich aufs Brett, Du Sau du. Warum ist dein Boot? Jetzt wo ich ja nichts habe, kann ich mich mal überprüfen lassen. Hey, you, wait! Don't move or we tase you, buddy. Die sind aber ganz schön blass, ey. Okay, ich gebe zu, es ist ein sehr, sehr kurzes Video. Allerdings, dieses Spiel ist nicht wirklich so aufnahmewert. Es ist ein gutes Spiel. Allerdings besteht es aus den gleichen Aufgaben, zumindest noch. Wahrscheinlich wird es später umfangreicher, allerdings habe ich nicht wirklich das Interesse, so lange zu spielen. Also es besteht quasi daraus, Drogen kaufen, Drogen abholen, Drogen abpacken, Aufträge annehmen, Drogen abliefern, Geld zurückzahlen, fertig. Das ist das Prinzip. Allerdings finde ich nicht, dass ich jetzt hier weitermachen sollte, da jetzt nicht mehr wirklich großartige Szenen reinkommen. Die man sehen muss und um das video nicht unnötig langweilig und lange zu machen beende ich es jetzt lieber hier als 5 minuten video anstatt ein 15 minuten video wo man denn schon nach 2 minuten abschaltet ähm, ja ich hoffe euch hat das video gefallen und ich sehe euch im nächsten video wieder